Die Holding Graz ist sehr stolz und natürlich zufrieden, dass wir erstmals das Holding Graz Superticket präsentieren können. Wir können zehn Spiele besuchen zu einem vernünftigen Preis um 49,90. Wir sind ja nicht nur das Unternehmen, das die Stadt am Leben hält, sondern auch ein Sponsorgeber für viele Bereiche, für Soziales, für Kultur, aber ganz besonders im Bereich des Sports. Und da haben wir verschiedenste Mannschaften zusammengestellt und wir haben das Super-Ticket gegründet. Ein tolles Angebot, gerade zur Weihnachtszeit und ich bin sehr froh, dass wir hier die Spitzenmannschaften zu einem gemeinsamen Ticket überreden konnten. Das Super-Ticket ist ein wunderbares Geschenk für andere Personen, aber natürlich auch für sich selbst. Wir haben hier zehn Spiele in sechs Sportarten um 49,90 Euro. Heruntergebrochen 660 Minuten feinsten Sport. Das ist die Sportminute um 7,5 Cent. Also so günstig kommt man sonst nicht mehr zur Sport. Es passt auch optimal in unsere neue Sportstrategie. Einerseits zeigen wir die Breite des Grazer Sports auf und andererseits begeistern wir die Menschen. Ich bedanke mich bei allen Bundesliga-Teams, die hier mitmachen und auch bei der Holding Graz, die auf die Stärke des Sports setzt. Wir sind sehr froh, dass wir mit der Holding Graz äh, heuer bei der zweiten Auflage des Supertickets einen sehr guten Namenssponsor gewinnen konnten. Somit heißt das heuer Holding Graz Superticket Es sind zehn Spiele von den zehn Bundesligisten um nur 49,90 Euro, die ab sofort auf wieder erhältlich sind. Und ja, ohne Kooperation und ohne Unterstützung der Holding Graz wäre das nicht möglich.